Ja, wir haben dieses Wochenende ein Programm erstellt, welches Lerngruppen mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, zusammenstellt. Ähm, unsere Motivation für dieses Projekt war, dass es während der Corona-Pandemie schwierig war, neue Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Und um dieses Problem zu lösen, haben sich für uns dann folgende Fragen ergeben. Wie können sich Schüler zu Lerngruppen zusammenfinden und wie findet man Pausengruppen während des Homeschoolings? Äh, wer spricht denn gerade? Wir hören nichts. Und ich glaube, die Präsi ist auch abgerauscht, kann das sein? Ah, da ist die Präsi. Wieder. Wer ist denn jetzt dran? Wessen Part ist denn das Endprodukt? Gerne in den Chat sonst. Okay, Sophia, ähm, klappt das gerade mit dem Ton bei dir nicht? kann das jetzt vielleicht spontan eine, jemand anderes zur übernehmen? Ja. Das Leben zum Beispiel. Ähm, das Endprodukt ist ein Fragebogen, den man ausfüllen kann zu bestimmten Fragen, zum Beispiel in welchem Bundesstaat man lebt und daraufhin überprüft dann eine KI, mit welchen Leuten man dann am besten zusammenpasst. Das wird natürlich auch von anderen Sachen wie... Ähm, von ähm, Interessen und so beeinflusst. Ähm, als Daten und Technologie haben wir als ähm, Backend einen Python-Server benutzt, der mit Flas funktioniert. Und das, was man sieht, ist ein HTML. Außerdem läuft ein Python-Skript ähm, im Background, was mit NumPy ähm, die besten Leute zusammenbringt. Jetzt kommen wir zu der Live-Demo. Und zwar als erstes sieht man im Screen eine, eine Frage, und zwar die erste Frage, welchen Studio besuchst du. Dann gibt man seinen Namen ein, also zum Beispiel Thomas, und beantwortet dann die Fragen. Insgesamt gibt es dann bis zu Fra äh, sieben Fragen, die man nach und nach beantworten muss. Nachdem man alle Fragen beantwortet hat, werden diese an die KI gesendet. Einen Moment und eigentlich sollte jetzt die KI, ja, Moment, muss ich, müssen wir müssen cool. mal kurz Wir hatten ja schon mal die äh, Fehlerkultur, gerade ohne, ohne sowas wäre es auch kein Jugendhack. Genau, alles gut. Einfach nochmal testen. Man muss ja auch überlegen, das finde ich auch immer so krass, dass man, ähm, das, das ist ja quasi, hat man nur einen Tag, das zu machen und teilweise arbeiten Sie da dann auch schon in der Präsentation. Alles, was Sie hier seht, war am Freitag noch wurde am Freitag als Idee überlegt. Das ist schon ja. Ihnen sehr beeindruckend. <lacht> Haben auch noch Screenshots. Und zwar hier sieht man die Fragen, so werden alle Fragen aufgebaut und als Resultat hat man zum Beispiel diese Zahlen hier und jede, je größer diese Zahl ist, desto mehr passt die Person zu einem. Genau, jetzt kommen wir zu den Ausblicken und zu den offenen Punkten. Natürlich sind wir nicht ganz fertig geworden, wie vorhin gesagt, wir hatten nur einen Tag Zeit. Ähm, und es gibt einige Punkte, die man noch verbessern könnte. Zum Beispiel könnte man diese Fragen, ähm, ja einfach mehr Fragen stellen und dann auch von echten Personen beantworten lassen, damit man wirklich Daten hat, die man dann auch der KI ähm, in die KI füttern kann und die dann bessere Resultate liefert. Außerdem, ähm, dass man auch dann am Ende eine Gruppe hat, die sich findet und nicht nur sozusagen die Vorschläge von Leuten um, und ein Matching, sozusagen, dass um, die Leute am Ende, wenn sie in der Gruppe sind, dann auch bewerten können, wie gut diese Personen, die der Algorithmus vorgeschlagen hat, dann am Ende auch wirklich zu ihnen gepasst hat. Somit kann man den Algorithmus auch nochmal verbessern um, und auch eine Multiple-Choice-Auswahl ermöglichen, weil bis jetzt kann man alle Fragen, also kann man nur eine der Auswahlmöglichkeiten wählen, genau. Und dann wollten wir uns auch nochmal bedanken bei unseren Tutoren, beim Gabriel und beim Julian. Herr Gabriel hat sich gestern <lacht> noch die neuronalen Netze beigebracht, um sie uns dann zu erklären. Und da herzliches Dankeschön. Wir haben gerade auch gehört, dass wir nochmal einen Versuch starten ähm, mit der Demo. Liam meinte, es klappt wahrscheinlich. Deswegen versuchen wir das noch einmal. Ja, ja sehr cool, wenn wir euer Ergebnis da noch sehen konnten. Ähm, sieht man es? Ja, ja, ja, ich sehe es. Dann trägt man hier oben seinen Namen ein, wie vorhin schon gezeigt. Dann kann man hier die Fragen beantworten. Und dann ist am Ende ein Resultat. Das ähm, wird dann hier lassen wir die Prozente. Dann wird man immer mit den Leuten gematcht. Zum Beispiel bei dem Franz, das war der, der das noch in einem Netzwerk gemacht hat. Der hat deswegen sehr viele Einträge. Mit dem, ähm, dem passe ich dann zum Beispiel zu 59 Prozent zusammen. Ähm, so viel laufen die Fragen übereinander. Das heißt, ähm, wenn das hier vorne eine 1 wäre, würde man es 100% zusammenpassen. Ähm, das heißt, so näher das Ergebnis einer 1, umso mehr passt man zusammen.